Seit Jahrzehnten gehen Kriege übers Land Und immer wieder unter falschem Vorwand Wie viel Menschen leben aufs Spiel gesetzt Durch Medienlügen aufgestachelt, aufgehetzt Wir wollen keinen Krieg Stimmen mehr auf, dass es diesen nicht mehr gibt Völker Europas verweigern diesen Krieg gibt Und keiner siegt. Wir wollen keinen Krieg. stimmen wir auf, dass es diesen nicht mehr gibt. Völker Europas verweigern diesen Krieg, indem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. <lacht> Durch Medienberichte falsch gesetzt wird auch heute wieder zum Krieg gehetzt Gegen Russland, gegen China und den Iran treiben sie die Völker in den Toten ihren wahren Verweigern diesen Krieg, in dem es nur Verlierer gibt und keiner siegt. Niemals sind wir in den Krieg. Verweigern